Ja, der Beginn ähm, unserer Zusammenarbeit ist mittlerweile ja auch schon vier Jahre ungefähr her. Prendible ähm, und Hull Computer Services, wir sind zusammengekommen eigentlich über den Relaunch unserer Internetseite, ähm, die es damals dringend nötig hatte, mal ja, angepackt zu werden. Und äh, das war so das erste Projekt, was wir, finde ich, sehr erfolgreich durchgezogen haben. Wir haben ähm, von verschiedenen Kunden sehr, sehr viel positives Feedback für diese äh, neue Internetseite bekommen. Wir haben neue Kunden ähm, gewinnen können, weil wir bei Neukunden auch nachfragen, wie seid ihr auf uns gekommen. Und die Kunden haben gesagt, ja, das, was auf der Internetseite da drauf ist, das äh, ist auch wirklich was, wo wir uns mit identifizieren können, so wie ihr euch darstellt. Da sind Gesichter drauf und nicht nur irgendwelche anonymen, ähm, Fotos aus irgendwelchen ähm, Online-Shops und insofern ähm, die Internetseite hatte ein Gesicht, was Prendible, äh, wo Brandible uns damals ja auch zugehalten hat, zu sagen, ihr müsst Gesicht zeigen, ihr seid eine Persönlichkeit und das haben wir auch, glaube ich, mit der Internetseite ganz gut umsetzen können. Und, ähm, ja, daraufhin hat sich eigentlich so unsere ganze Marketingstrategie auch ein bisschen entwickelt und ausgerichtet. Wir hatten vorher eine kleine Marketingstrategie und Prendible hat uns dann dazu gebracht, ja, uns auch auf die Füße zu treten und regelmäßig Blogbeiträge zu schreiben zu unterschiedlichen Themen. Das konnten Themen aus dem Bereich Datenschutz sein, das konnten technische Themen sein, das konnten Themen zu Fördermitteln und Fördertöpfen sein und, und, und. Und ähm, das hat sich eigentlich super entwickelt, bis wir mal so einen gewissen Fundus an Blogbeiträgen hatten die wir dann in unsere Marketingstrategie auch eingebunden haben. Das heißt, die Blogbeiträge sind dann als Newsletter nachher auch regelmäßig an die Kunden verschickt worden, sind danach weiterhin noch in die Social-Media-Kanäle geflossen, ob das ein LinkedIn, ein Xing oder ein Facebook war. Und insofern hatten wir immer ein Thema, wo wir uns darum kümmern konnten und wo ja, ihr als Brandable letztendlich dafür gesorgt habt, dass diese Themen auch vernünftig kanalisiert und verteilt wurden. Ja. Die Frage hat, äh, haben die Maßnahmen zu mehr Sichtbarkeit und mehr Kundenaufmerksamkeit geführt, glaube ich, kann ich in jedem Fall mit Ja beantworten. Ähm, wir haben natürlich auch beobachtet, wie entwickeln sich Klickraten in unseren Newslettern. Die Öffnungsrate der Newsletter ist über die Zeit hinweg eigentlich immer wieder gestiegen. Wir sind sichtbarer geworden auch für, für ja, Kunden oder Interessenten, das heißt Kunden, die noch nicht bei uns waren, gerade auch über die sozialen Kanäle. Im Bereich unserer Kunden konnten wir dadurch Produkte, die wir in Blogbeiträgen vorher ja auch ähm, beworben haben, ja in jedem Fall für den Kunden transparenter darstellen und das irgendwo wirklich transparenter für den Kunden auch gestalten. Ja. Tja, für wen würde ich die Arbeit Prendable so als Digitalberater? empfehlen ich glaube eigentlich für jeden also für jedes unternehmen was mittlerweile diesen digitalisierungsprozess ein bisschen angeschubst hat macht es in jedem fall sinn ein gesicht nach außen zu zeigen die produkte nach außen zu tragen und ja ein gewisses coaching auch dabei von einem Digitalberater entsprechend äh, sich angedeihen zu lassen. Denn oftmals geht im Tagesgeschäft gehen so viele Dinge unter und ihr als Prendible habt uns immer wieder auf die Füße getreten. Gerade auch in, in anderen Dingen, die wir ja so miteinander gemacht haben. Wir haben unter anderem auch so einen kleinen YouTube-Kanal aufgesetzt, wo wir die ein oder andere Schulung, äh, den einen oder anderen Beitrag unter dem Hashtag HALTV da auch mal publiziert haben, ähm, was uns mittlerweile in dieser ganzen Corona-Zeit auch unheimlich hilft, Kunden, ähm, gerade unseren Datenschutzkunden, da auch die ein oder andere Schulung äh, per Video dann äh, noch zur Verfügung zu stellen, was letztendlich ja, ein kleines Abfallprodukt war, was uns aber im Moment wirklich hilft, da nicht vor Ort sein zu müssen, sondern dieses Video zu nehmen und äh, das von Kunden entsprechend im Unternehmen einsetzen und bearbeiten zu lassen.